ja hallo hallo herr herr, herr ich heiße david ich rufe sie Knus von definitere mein Nachname bitte schön mein Nachname wäre knusprig knusprig also herr lauro ja nee das ist mein Vorname oh der Nachname sie bitte. wäre knusprig knusprig entschuldigen Sie bitte also äh, ich heiße david ich rufe sie von definitere Sie haben unser Softwaresystem KryptoMeta äh, registriert. Stimmt das? Wir sind Ihr voller Name. Bitte schön. Ihr ganzer Name. Sie heißen ja nicht nur David. Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder einen Trading-Abzocker, der sich dem Anschein nach für was Besonderes hält und ja, auf jeden Fall sich jede Menge Zeit nimmt, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit was wir es hier für Menschen am Telefon zu tun haben können. Ich heiße David. Ja, und weiter. David Stefan, ich heiße David Stefan. Mein Name und Vorname. Also David Stefan. Okay. Ja, okay. So, und von also, welcher Firma aus rufen Sie an? Äh, Definite Area. Was für ein Ding? Also, äh, wir sind eine internationale Investmentgesellschaft. Oh. Äh, okay. Definite Area. Definite. Ja. Klar. Ähm, Sie haben in unser Software-System crypto äh, registriert. Ja? Wer ich? Nö. Nee.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 wir helfen jemanden äh, mit handeln wir mhm. haben eine äh, robotsystem ja äh, diese robot funktioniert so er öffnet ihr zeit automatisch Was? und verschließt ja verstehen sie nee. um, es gibt einen roboter ja vielleicht wenn sie registrieren auf ein, äh, auf unserer plattform sie äh, benutzen äh, robot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 Weil, Aber äh, wozu brauche ich denn noch einen Mitarbeiter, wenn Robert das gut kann? Bitte schön. Wozu brauche ich denn noch den Mitarbeiter, wenn Robert das gut kann? Ja, mit Robot ist es besser. Weil Na, das mit der Beratung, das funktioniert ja hier in diesem Callcenter schon wieder so richtig gut. Nämlich überhaupt nicht. Ja, Also das, was ich hier erzählen möchte, ist, dass wir den MetaTrader 4 oder vielleicht auch MetaTrader 5 bekommen. Das ist aber nichts anderes als ein, ja, ein Standardanalyseprogramm für den Börsenmarkt, was man sich selber runter und runterladen und kaufen kann. Ja, und hier kann man auch automatisch traden, zum Teil. Das heißt, man kann hier einstellen, dass man nicht zu viele Verluste macht, dass das Programm automatisch aussteigt, wenn der Kurs fällt und ihr dabei seid, Geld zu verlieren. Na, also euer Kapital auf dem Konto gerade geschmälert wird, dann steigt das, ähm, das, das Programm automatisch eben aus diesem Trade aus, na, also aus diesem Kurs, den ihr dort beigetreten seid, um Geld zu verdienen. Läuft das jetzt nicht so wie gewollt, kann man das ähm, Programm so ein, äh, einstellen, dass das automatisch gestoppt wird, dass die ganze Transaktion, und man sein Geld zumindest noch halbwegs retten kann. Das ist der einzige Roboter, den er uns hier versprechen kann. Er verspricht uns hier nicht, dass irgendwie alles komplett automatisch handelt. Also doch, tut er hier schon, aber so ist es ja nun mal nicht. Denn letztendlich muss ich die Trades immer noch selbst machen und selbst eingeben, wo ich handeln möchte. Das heißt, so robotermäßig und automatisch, wie uns das hier immer verkauft wird, ist es ja auch überhaupt nicht. Also mal ganz davon abge äh, abgesehen, dass wir hier nicht mal irgendwelche Leistungen bekommen, wir werden auch schon überhaupt von vorne bis hinten eigentlich nur angelogen, was das ganze Thema hier angeht. Also schlauer wird man zum Thema Trading durch diese Telefonate definitiv nicht. Auch obwohl ich jetzt äh, dieses, diesen Kanal hier schon deutlich länger als ein Jahr mache und ganz, ganz viele von diesen Anrufen schon dran hatte, man lernt dadurch nichts. Also den Trading-Markt habe ich jetzt trotzdem nicht verstanden. Nur weil die da jetzt immer wieder anrufen, kriege ich ja trotzdem keine Informationen raus. Obwohl ich immer mal wieder auch nachfrage, wie das Ganze funktioniert. Lauer wird man da tatsächlich nicht. Denn die erzählen einem hier eigentlich nur was vom Wert. Wenn wir benutzen Robot, ja, wir bekommen von 30 zum 45 Prozent Gewinn. Ja.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 Ah, ich bekomme nie, ich bekomme nichts, weil meine Arbeit ist äh, sie erklären und zum ähm, ihre Konto und ihre Konto registrieren, ja? Weil warum, ihr, äh, warum benutzt weil, du Robert nicht selber? Ähm, weil ich kann nicht das. Gar nicht mehr arbeiten. Also wenn ich nicht. arbeite in diesem Unternehmen und ich kann nicht benutzen, dieses Robot. Ja, aber wenn äh, du kannst sie verkündigen und den äh, und Robot benutzen. Wenn man ja, damit viel mehr Geld macht? Okay, hören wir. Ja, das ist tatsächlich so eine Frage, die uns die Betrüger grundsätzlich nicht beantworten. Ich meine, wenn man da jetzt so viel Geld verdienen kann und man da so reich wird von deren Systemen, warum arbeiten die Mitarbeiter eigentlich noch selbst bei denen im Unternehmen, währenddessen die hier telefonieren? Verstehe ich irgendwie nicht. Also wenn man da jetzt so toll reich werden kann, ja, es, ist, es beantwortet sich eigentlich schon wieder von ganz alleine. Wenn man solche Angebote bekommt, dann kann da einfach irgendwas nicht dran stimmen. Denn wer ruft bei euch zu Hause an, um euch äh, fremde Personen reich zu machen? Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber irgendwie scheint das ja trotzdem leider zu funktionieren, denn die Statistiken sagen leider, dass da sehr, sehr viele Leute ihr Geld einzahlen. Sicherlich wird nicht jedes Telefonat hier zum äh, zur Einzahlung führen und auch ganz, ganz viele Telefonate werden da grundsätzlich umsonst sein. Aber es wird leider immer wieder genug Menschen geben, die da Geld einzahlen. Ich meine, sonst würden ja hier auch nicht massenweise solcher Betrüger anrufen. Äh, ich kann nicht diese Robot benutzen, weil ich äh, arbeite hier und das ist nicht so gut, wenn unsere äh, Mitarbeiter benutzen diese Robot. Das ist schlecht. Aber äh, Wir ja können nicht das können. machen. Ähm,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 System, äh, wie Sie investieren dann, ja, verstehen Sie. Und Robot macht alles allein, ja, dann Sie bekommen Robert allein zu Hause. Ja, aber Sie können sehen, was Robot gemacht hat. Ja. Und Ach, also die Überwachung. Ja. Ah, wie bei der Stahlweg. Ja. Das ist gut, weil äh, wann macht das Robot? Sie bekommen 30 oder 45% Prozent Gewinn. Ja, wenn, äh, wie ich sage, das vielleicht 500 äh, Euro investieren Sie, dann bekommen wir zum Beispiel äh, 200 Euro. Und wie sind die Arbeitszeiten von Robert? Äh, er arbeitet 24 Uhr pro Tag. Oh, der arme Kerl. Aber ja, gut. Äh, vielleicht... Ist da äh, großes Ziel ist. Welche Ziele haben Sie? Ausbeutung. Ah, Robert Okay. Ausbeutung. Ja, okay. Ähm, zum Beispiel, ähm, Moment. Na, hat jetzt wieder wer Intelligentes zugehört. Ah, okay. Ja. Alles klar. Ähm, hören wir, äh, Robot arbeitet ja. Zum Beispiel äh, er arbeitet jeden Tag und dann, äh, wenn Sie arbeiten auf Ihre Arbeit, Sie kommen zu Hause und äh, dann äh, können Sie im, im, im unsere, auf unserer Plattform sehen, was Robot gemacht hat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 so, der Typ ist ja wirklich wahnsinnig, furchtbar schlecht zu verstehen. Der stammelt sich irgendwas mit seinem gebrochenen Deutsch zurecht. Ja, und das Ganze soll was werden? Ja, dem Anschein nach ein Trading-Verkaufsgespräch für diesen tollen Broker oder diese tolle Broker-Firma oder wie auch immer man das Ganze nennen mag. Es ist einfach nur Betrug. Also, wenn man solch, solch ein Gestammel von irgendeiner angeblichen seriösen Firma am Telefon hat weiß ich nicht. Der, also ich meine, der ruft ja hier von einer angeblichen Bank an. Er scheint aber nicht besonders viel Ahnung von dem zu haben, was er da eigentlich selbst verkaufen will. Wofür er da Geld haben will. Und letztendlich sollt ihr ja Geld an eine fremde Firma bezahlen. Das heißt ein bisschen Vertrauen müsste man da schon irgendwie dann auch haben, damit man da Geld einzahlt. Ja, aber es interessiert die Betrüger überhaupt gar nicht. Die stammeln sich irgendwas zurecht, in der Hoffnung, dass der Kunde blöd genug ist, sein Geld dort einzuzahlen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 am Wochenende arbeiten wir nicht, weil alle wir leuten und wir wollen mit unserer Familie zusammen sind. Ja, Vielleicht ich kann Sie am Morgen telefonieren. oder wir können heute jetzt ist doch gar nicht Wochenende. Bitte schön. Aber heute ist doch gar nicht Wochenende. Ja, heute ist nicht Wochenende. Wir können ja. doch jetzt machen. Naja, aber Ein weil Sie sagen, wann anders... Ich habe doch jetzt gerade Zeit, Ich sitze ja jetzt gerade auf Toilette. Bitte schön. Was? Äh, können Sie nochmal wiederholen? Weil jetzt ich klar, habe nicht ja, so gut jetzt gehört. gerade Zeit. Jetzt bin ich gerade auf dem Pod. Da können wir uns eine Menge Zeit lassen. Ach so. Aber mit, äh, mit welcher Depot können, äh, können Sie starten? Mit was? Hm. Mit Weil welcher Summe können Sie investieren jetzt? Wie meinen Sie das? Ich, hab, ich soll hm. was handeln? Im Handeln ja. bin ich gut.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 Das ist so viel. Wenn sie allein handeln, sie bekommen vielleicht 10% Gewinn. Aber das ist nicht so gut. Das kommt immer auf, die, auf die Marge, auf die Spanne an, was das Produkt so wert ist? Also, äh, unsere Unternehmen äh, haben äh, also, Moment. Unsere Finanzexperten haben mehr als sieben Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten. Und wir arbeiten schon Jahren. So. Sie können mit uns äh, handeln und äh, alles wird gut. Ja. Ich, ja, äh, vielleicht äh, ich, ich kann ich Sie eine E-Mail senden, dann können wir einen Deposit machen. Dann, ja, der äh, Robert, dann. Äh, wir jetzt mit dem E-Mail? Bitte? Ich dachte, der Robert. Wozu brauchen wir um, dann jetzt noch den E-Mail? Nein, nein, nein, nein. nein.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 das ist, äh, ich meine, dass Sie müssen investieren. Zum Beispiel diese 52 Euro. Sie müssen bezahlen und dann Sie bekommen äh, alle Daten. Ja, richtig. Eigentlich geht geht's die gesamte Zeit nur darum, dass ich einzahlen soll, Und dass der möglichst schnell an sein Geld kommt. Tja, und dafür nehmen die sich gerne auch mal ein bisschen Zeit damit der Kunde möglichst schnell da einfach sein Geld einzahlt. Und wenn der Kunde halt nicht so richtig mitmacht, kann ja sein, dass der Kunde nicht schlau genug ist, dann ja, hilft man halt dabei, das Geld einzuzahlen. Es ist schon irgendwie Wahnsinn. Es geht auch die ganze Zeit immer nur darum, dass man da was einzahlen soll, man, man soll für sich, man, man investiert die ganze Zeit die gleichen Wörter. Und äh, ich meine, das erzählt aber ja jetzt ja alles irgendwie nicht zum ersten Mal. Da redet ja die ganze Zeit immer wieder davon. Tja, weil so ist.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 Können wir jetzt das machen? Ja. Ja, okay. Dann, äh, Moment, ich sende Sie eine Mail. Okay? Ja. Moment. Also eine normale, seriöse Firma würde jetzt vielleicht einfach nur den Domainnamen durchbuchstabieren oder sagen, dass man halt die Webseite aufruft. Ja, hier soll aber mal wieder irgendein Zahlungslink oder irgendein verstecktes Bezahlsystem durchgegeben werden. Tja, mit Seriosität hat das auch wieder nichts zu tun. Tja, es ist einfach schon zu schwierig, die Leute auf eine einfache, ihr ja, eigene Webseite zu lotsen. Ja, weil es letztendlich nur um euer Geld geht und nicht um irgendeine Beratung oder dass ihr das Unternehmen kennenlernt. Mein Kaffee ist schon alle heute. Das ist blöd.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 Das ist ein Virus hm. Beat. Ein ein ein nee, die gibt es nur in solchen großen Abpackungen. Weil die, äh, weil früher hatten die Mainboards das drauf, heute gibt es das so nicht. Da muss man selber drauf basteln. Ich finde das kacke, wenn der Computer kein Geräusch macht. Oh ja, das sind halt jetzt zehn Stück, dann haben wir noch 100 Jahre Zeit für neue Computer. Also? Ja. Hallo nochmal. Ja, noch mal. ja ich bin da. Auch. Also äh, können Sie Ihre E-Mail öffnen? Äh, ach so, da muss ich erstmal also meinen Computer anmachen. Ja, bitte schön, ich warte. Ja, ja. Dann machen wir mal den Computer an. Wie geht es? E der Nachfrage. Öffnen Sie Ihre E-Mail. Was? Öffnen Sie Ihre E-Mail. Ja, also e da, da uh, Bitte schön. Der PC fährt noch hoch. Okay, ich warte noch. So. Ja, mir. Vielleicht kann ich hier noch etwas erzählen über unsere Plattform unsere, oder unsere Unternehmen. Ja, können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ja, es kann sein, ja? Ja. ja. Okay. Uh,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 Okay, aber ich habe ihr auf Ihre Post eine E-Mail geschrieben. Ja, da gucke ich, wenn der, sobald er hochgefahren ist. Gibt mal mal. Gibt's nichts? Da muss er erstmal hochfahren, der Rechner. Das Ding hier hält aus Spucke und Klebewand. Das bin froh, wenn der überhaupt angeht. Ach so. Ja. Okay, und äh, vielleicht, ich kann, äh, vielleicht können Sie mit Handy. Öffnen. Nee, das ist nicht so fummelig. Da habe ich aber die E-Mail-Adresse nicht drin. Bitte schön. Dankeschön. Ups. So. Denn das dauert noch ein bisschen. Der ist noch nicht ganz warm. Guten Tag, ich heiße Carla Klein, ich bin äh, Kollegin, also sagen Sie mir bitte, äh, haben Sie Ihre e aufgemacht? Ja, aber was machen Sie denn jetzt am Telefon? Ja, das ist tatsächlich mal eine berechtigte Frage. Was macht die jetzt am Telefon? Einfach ohne Vorwarnung den Hörer weitergereicht. Also ich glaube, in einem seriösen Unternehmen würde euch das auch nicht passieren. Da würde der Mitarbeiter sicherlich noch darauf hinweisen, dass warum auch immer er jetzt das Telefon leider abgeben muss, Ja, dass jetzt jemand anderes spricht. Hier wird man einfach weitergereicht und auf einmal hat man eine quietsche Stimme in der Leitung. Ohne Vorbereitung. Schon irgendwie witzig. Hm, wie setzen die das mit dem Datenschutz jetzt genau um? Wie wäre es denn, erstmal den Kunden zu fragen, ob der damit einverstanden ist, jetzt mit jemandem anders in der Leitung zu sprechen? Hm. Also ich verstehe es nicht so richtig. Ich meine, die Blitzbirne, die wir hier dran hatten, der war ja noch nicht besonders schlau. Aber schon interessant, dass man hier einfach ohne Vorwarnung weitergereicht wird. Äh, also ich äh, helfe Ihnen. Einfach so. Ja, aber das hatte doch der andere gerade gesagt. Ja, also ich möchte jetzt Ihnen helfen.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 Wir sind doch dahin gegangen, um was billiger zu machen. Aber also, hm, wahrscheinlich ist ja das. Ja, aber wahrscheinlich Wahrscheinlich ist, weiß ich nicht, noch unsere Ansprache ist verkaufen vergangen. Ich weiß es nicht. Also, normalerweise bieten die einem doch immer was an. Aber diesmal ja nicht. Haben wir so tot totgequatscht. Ja, also er braucht noch mit dem Hochfahren. Das... Alles gut, wir warten. Ist nicht so ganz das neueste Modell. Wir haben keinen Kaffee mehr.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 »Ja, sobald unsere Geldgierigen auf der anderen Seite der Leitung denken, man spielt da jetzt mit und macht genau das, was die möchten, ja, dann nehmen die sich auch schön Zeit und äh, verplempern ihre Zeit in der Leitung. Und Irgendwie interessant, dass man das auch ziemlich gut ausreizen kann.« nur so nebenbei, das, was ihr jetzt hier quasi an, ja, Todzeit hört, ist noch lange nicht das, was hier eigentlich tatsächlich im Gespräch vorgefahren, also, ja, wie es wirklich stattgefunden hat. Hier ist tatsächlich schon der allergrößte Teil von rausgeschnitten. So, und die E-Mail, die haben sie jetzt schon geschickt.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 Äh, knusprig, Knusprig, äh, put, punktum, äh, und was noch? Ne, Knusprig, Knusprig, .de. Äh, Können Sie bitte ein bisschen langsamer das sagen, buchstabieren? Ja, also Vorname da, also der Name ist der gleiche, nur dann. Ja. Und dann hinter dem @md M d Md. Md. Ja. CC, d -P? Nee, CC. C. DP. Ne, cc. Cc, ja. ja Fun.de. S-U-N-Punkt-D-E. .de. Ja. Okay. Ich probiere jetzt. Mhm. Also das ist knuspick äh, punkt knuspick r m d c c punkt Ja? Ja, genau. Super.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 Äh, noch nicht, nee, ist noch nicht da. Was denn? Gibt's denn zu essen? Hm. Hallo, das ist nochmal David. Ja. Ja, aber sie haben, sie sagen uns nochmal falsche mail adresse Na, höchst interessant. Auf einmal ist der Kerl von vorher wieder am Apparat. Hm, hatte der nicht irgendwie plötzlich keine Zeit mehr und die nette Tante war jetzt an der Leitung? Ich verstehe es nicht. Also... Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das sprechen die einfach mittendrin weiter und übernehmen, als würden die schon die ganze Zeit daneben sitzen. Denn so ist es nämlich auch in der Tat. Die sitzen garantiert zu zweit an der Leitung, weil Bescheißen alleine scheint wohl nicht zu funktionieren. Ich weiß es nicht. Die brauchen auf jeden Fall Unterstützung, weil sie ja schon der Sprache nicht so wirklich mächtig sind. Aber dass denen hier zu zweit auch nicht auffällt, dass sie hier eigentlich nur hingehalten werden, ist auch eine starke Leistung. Aber das ist schon, tja, verwunderlich. Mit Datenschutz hat das hier definitiv überhaupt nichts mehr zu tun. Denn in welcher seriösen Firma wird man hier einfach hin und her gereicht zwischen verschiedenen Kollegen? Aber das ist schon irgendwie wieder besonders auffällig, was wir hier für eine Firma an der Leitung haben. Ich meine, grundsätzlich ist ja klar, wenn hier das Telefon bimmelt, dann kann da kein, kein seriöser Call zustande kommen. Ja, aber was das hier jedes Mal soll mit dem Hin und Her reichen, ich verstehe es nicht. Also unseriöser kann man sich eigentlich selbst gar nicht darstellen. Nee. Ja, ja. warum weil, weil wir können Sie nicht äh, E-Mail senden. Ja, dann haben Sie was falsch gemacht bei der E-Mail. Ah, vielleicht sie lachen mit mir. Was? Vielleicht sie lachen. Ja? Hören Sie mich lachen? Wie, sie sagen äh okay. nochmal und nochmal schlechte E-Mail-Adresse. Nee. Warum machen Sie so? Ich habe doch nur einmal meine E-Mail-Adresse gesagt. Oh, okay, bitte. bitte schon. Sagen Sie mir bitte nochmal, aber mit knusprig.knusprig.mdcc.fun.de äh, Ja, wir haben, ge äh, wir senden auf diese E-Mail, ja? ja, aber es gibt das Address not Found. Ja, dann haben Sie das, dann klar äh, dass diese E-Mail ist äh, nicht, so ri nicht richtig. Ja, dann haben Sie da einen Fehler gemacht. Ja, ich kann nicht Fehler gemacht. So, werden Sie... Vielleicht dann können sie noch mal äh, knusprig äh, ja m d c c s u n u n f ja m f ne m d knusprig m d c c f, f u n de s u n -e. ja f u n nicht s s u -f. m d f Nee, m d a ah, f u n d -E, da ja so also, okay probiere jetzt noch mal ja also wir haben es schon gesendet so haben sie jetzt rausgeschickt dann gucke ich mal bitteschön ja wenn sie jetzt rausgeschickt haben dann gucke ich noch mal ja ja sie können jetzt noch mal gucken okay moment probieren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 Ja, mein äh, Virenschutz sagt hier, die, äh, wir haben die Verbindung zu äh, direkt äh, cpnrev.com sicher abgebrochen. Da die Webseite mit... Ach so, äh, gibt es war. jetzt äh, Fälle auf dieser Webseite, ja? Ja, mein Virenschutz sagt, dass äh, das Scam ist. Weiß geht nicht. Also, Moment, ich, hm. äh, ich sehe noch. Sehr witzig, da klickt man hier auf den...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 E-Mail-Adresse? Ja, das macht ja keinen Unterschied. Ich habe jetzt mal direkt auf die E-Mail-Adresse geantwortet mit dem Screenshot, was da für eine Meldung kommt. Also, Sie haben auf diese E-Mail-Adresse geantwortet, ja. ja. Okay, wie ja. sehen das? Da ist der Screenshot drin und da äh, siehst du das, was das Problem ist. Ja, Das ist tatsächlich mal beeindruckend gewesen. Hier in dem Fall ist tatsächlich der Virenschutz angesprungen und hat eine Mailware entdeckt. Auf dem Bezahlsystem dieser Webseite. Tja, schon interessant, dass ein Virenschutz bei der Webseite selbst anfängt. In meinem Fall war es übrigens auch Avast. Also gibt es auch kostenlos, falls das irgendjemanden interessiert. Avast ist ein recht guter Virenschutz, der hat das hier auf jeden Fall schon erkannt. War so noch nicht, aber dieses Mal hat er es auf jeden Fall erkannt. Finde ich schon mal ganz gut, aber es ist auch erschütternd. Das heißt, die Betrüger, die wollen nicht nur an eure Kohle, sondern haben auch eine Malware auf der Webseite laufen um euren Computer mit einem Virus zu infizieren, also währenddessen ihr bezahlen wollt. Es ist schon wahnsinnig interessant, was die sich alles einfallen lassen, um an eure Kohle zu kommen. Nur irgendwie machen die es ja dadurch nur immer noch ein Stückchen unseriöser, als es vorher schon war. Der absolute Wahnsinn.